Wenn meine Werte von Freiheit, Würde des Menschen und Demokratie angegriffen werden, dann muss ich Gesicht und Farbe bekennen. Verantwortung als Lebensaufgabe. Darum ging es in der Rede, die Manuel Hurtig, Stadtverordneter in Luckenwalde, hielt. Vor 78 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch sowjetische Soldaten befreit. Über 60 Millionen Menschen sind dem nationalistischen Terror zum Opfer gefallen. Mehr als sechs Millionen europäische Juden wurden ermordet, tausende politisch Andersdenkende, Homosexuelle, Sinti und Roma und Menschen mit Behinderung wurden verfolgt und getötet. Ich bin heute hier wie in jedem Jahr am 27. Ersten, um der Befreiung von Auschwitz zu gedenken, weil das, was damit zusammenhängt, also die Befreiung und das ganze Elend, sozusagen, das durch die Nationalsozialisten angerichtet worden ist, ist unbeschreiblich, ist eine kann man nicht anders sagen. Und vor kurzem habe ich irgendwie auch mitbekommen in den Nachrichten, dass äh, ein Großteil der Befragten, es war eine Studie in den in Niederlanden, dass ein Großteil der Befragten den Holocaust für einen Mythos hält. Das, das zeigt eigentlich nur, dass da noch viel mehr Arbeit geleistet werden muss und dass auch die generelle Relation von mir und auch die danach kommen äh, sozusagen auch die Verantwortung tragen müssen, dass dieser Tag nicht vergessen wird. Die bekanntesten Retter, von über 1.300 Menschen jüdischen Glaubens, Oskar Schindler, möchte ich hier zitieren. Darüber gibt es nichts zu sagen. Das ist selbstverständlich. Ich bin heute hier, ähm, weil die letzten Generationen langsam aussterben. Man muss daran gedenken, was damals passiert ist und was auch noch heute teilweise in manchen Köpfen rumschwört. Weil wenn es irgendwann vergessen werden sollte, was schrecklich wäre, ähm, dann kann sich sowas auch wiederholen. Das hat niemals wieder Am Ende der Gedenkfeier gehe ich in die Bibliothek. Da treffe ich Stefanie Günther und wir reden über diese Bank. Ich finde, diese Bank hat einen ganz wunderbaren Platz hier in der Bibliothek, weil sie nochmal aufmerksam macht auf Bücher, die man sich hier ja ausleihen kann zu wichtigen Themen. Um nämlich zu sagen. In dieser Stadt ist kein Platz für Rassismus und sich eben auch damit auseinanderzusetzen ähm, von ganz klein bis ganz groß, weil das Thema ist für alle relevant. Ich wünsche mir für mein Kind, dass es ohne Rassismus aufwachsen kann. Und das heißt, für das Kind einer weißen, privilegierten Frau vor allen Dingen sensibel zu sein, dafür, dass es andere Menschen anders gibt. Bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst steht im fünften Buch Mose. Ich finde es wichtig, zu erinnern. Ich finde es wichtig, die Aufgabe ernst zu nehmen, die wir haben, als christliche Gemeinde gegenüber dem Judentum, als Deutsche gegenüber der Vergangenheit, als Mitmensch. Bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst,